come to the party, party. party. party. party. party. Wolken. Die verschiedenen Wolkenschichten und Arten gleich, die man hier sieht. Gleich. Like. Unbelievable. Mm -mm -mm. Ich sollte mich hier aufs Fliegen konzentrieren. <lacht> In ETHs. Aber ich musste hier eigentlich auch noch was testen. Haben wir Autorotation? Ey, wir haben eine Autorotation, kollektiv Volldau, gegen den Wind drehen. Und warum kommt keine Zeichen? Aber wie der jetzt und der Resten ziehen, der Rest ziehen. Flan, flan, flan, flan, flan, flan. Flan, Flan, Flan, Flan, Flan und On Ground. So wie wir es gelehrt haben. Warum der jetzt auch ausgeschaltet hat, weiß ich nicht, aber Ausfälle, you never know. Ja, da habt ihr mal eine Autorotation gesehen. ne? Expect, unexpected. Aber die wäre gut gelungen, alle Passagieren könnten aussteigen. Und ein Mechaniker würde das mal angucken vor Ort und je nachdem abschleppen oder man könnte zurückfliegen.